Hallo, mein Name ist Ruth, ich bin Mentaltrainerin und Kinesiologin für Frauen und mein Ziel ist es, mehr Leichtigkeit in dein Leben zu bringen. Damit du einfach mehr Power und mehr Energie hast für deinen Alltag und das Leben so richtig genießen kannst. Diese Leichtigkeitsaffirmationen unterstützen dich dabei. Hör sie dir am besten jeden Tag an, idealerweise gleich nach dem Aufstehen. Und dann vielleicht auch noch ein zweites Mal vor dem Schlafen gehen. Du wirst schon ganz bald spüren, dass sie wirklich etwas in deinem Leben verändern. Ich wünsche dir jetzt viel Freude damit. Ich fühle mich leicht und entspannt. Mein Leben ist im Flow. Ich entscheide mich jeden Tag für die Leichtigkeit in meinem Leben. Ich habe es verdient, glücklich und zufrieden zu leben. Ich verabschiede mich von allem, was mich schwer macht und mir nicht mehr gut tut. Ich spüre die Freude in mir und in allem, was ich tue. Mein Körper fühlt sich leicht und energetisiert an. Jeden Tag wähle ich Freude für mein Leben. Alles, was ich beginne, geht mir leicht von der Hand. Ich bin dankbar für all das, was ich bereits erschaffen habe. Ich öffne mich für alles, was mein Leben noch leichter, lebenswerter und freudvoller macht. Ich lasse alten Ballast los. Ich bin liebevoll mit mir und meinem Körper. Ich entscheide mich für kraftvolle, positive Gedanken. Ich umgebe mich mit Menschen, die mir wirklich gut tun. Jeden Tag beginne ich mit einem Lächeln an mich selbst. Lachen und Humor bereichern mein Leben und sorgen für noch mehr Leichtigkeit. Ich erlaube mir, auch über mich selbst zu lachen. Ich verabschiede mich vom Perfektionszwang. Ich bin liebevoll mit meinen Fehlern und den Fehlern anderer. Freude und Glück sind meine wichtigsten Begleiter. Ich mache täglich etwas, das mich zufrieden stimmt. Ich nehme mich genau so an, wie ich bin. Ich bin genau richtig. Ich wähle die Selbstliebe statt der Selbstkritik. Ich gehe achtsam und sorgsam mit meiner Energie um. Ich sage gut für mich und meine Bedürfnisse. Ich akzeptiere meinen Körper als das einzigartige, großartige Wunder, dass er ist. Ich setze ganz bewusst meine Grenzen. Ich lasse los, was mich unzufrieden macht. Täglich richte ich meinen Fokus auf die Dankbarkeit für all das, was es in meinem Leben bereits gibt. Ich erlaube mir selbst, mir Raum zu geben und mich wirklich zu entfalten. Ich bin im Flow. Ich höre auf zu kämpfen und finde Frieden in mir selbst. Ich ziehe immer mehr Leichtigkeit in mein Leben. Ich fühle, wie ich immer mehr Freude kreiere. Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Leben. Ich erlaube mir Veränderung und Vertraue. Ich teile meine unbändige Lebensfreude auch mit anderen. Ich entscheide mich täglich für ein Lächeln. Ich lebe mein Leben mutig, authentisch und kraftvoll. Ich fokussiere mich auf das Näherende und Stärkende in meinem Leben. Ich lasse alles los, was mich beschwert. Ich umgebe mich mit Menschen, die mir gut tun. Ich öffne mich für all das, was mein Leben noch leichter macht. Ich fühle, wie leicht und gleichzeitig kraftvoll sich mein Körper anfühlt. Ich bin gut geerdet und verbunden. Ich wähle Leichtigkeit, Leichtigkeit, Leichtigkeit.